Hey Leute, ich höre Team SteamTV, wir spielen heute The World Hardest Game, äh, ich habe es mir schon von anderen YouTubern angeschaut, auch schon selber ein bisschen rumprobiert, ich habe aber dann bemerkt, dass der nasse Ton aus war, deswegen muss ich jetzt alles nochmal neu machen. So, also wir sind hier, dieser rote Quadrat und wir müssen in den grünen Bereich kommen, Wir dürfen uns von den blauen Sachen nicht treffen lassen und das Level spät. Und eben Bobber Crying. Und falls wir solche gelbe Kreise finden, wie ich jetzt gerade eingesammelt. Habe. Okay, das haben wir. Muss man die einsammeln. Oh, wie machen wir denn jetzt das? Äh. Ach! Oh, ich hab's geschafft, okay. Mm. Ah, oh okay, ich weiß nicht wie ich durchgekommen aber ich bin durchgekommen. Okay, easy. Ja, das stimmt. Und wir können nicht in das andere grüne Teil, beziehungsweise ins Ziel rein, bevor wir nicht das hier geschafft haben. Beziehungsweise bevor nicht, wir nicht alle gelben Teile eingesammelt haben. Los, du schaffst das, du schaffst du schaffst das. Noch eine Runde, okay, noch eine Runde. Schaffst du ja. Oh. So, ich kann das dorthin. Und dann hier hin. Ist dort schon. Ne? Und hier ist ein Checkpoint. Okay. Ist hier ein Hier, ja, hier. Ah, das ist so verdammt knapp. Mm. Nein. Ja, ach, verdammt. Oh, bitte, was? I don't need. Ja, da war, da war Pop-Up-Meldung. Das zählt nicht. Ich, darf nicht. ich darf nicht so schnell sein. Okay, Save-Spot. Äh, <lacht> uh, wo kann ich hin? Ich kann dort. Hm, mm, ich kann jetzt dort. Ah! Ja. Okay. Durch. Ja, ich schaff das. Ja, ich bin ein King. Ich bin nicht nur ein King, ich bin der King. Ich schaff das noch. Oh! Gott, Mit nur 20 Toten. <lacht> <lacht> äh, so, ja. Perfekt, ja. Äh. Na, oh, warum habe ich. Warum habe ich das bitte gemacht? Bitte, bitte. Ja, oh, okay. Hau fast. Kommt sowas. Ach, okay, das war ziemlich knapp. Aber ich hab's, okay. Uh. Dieses Spiel durchgespielt haben, bitte. Ah, ich hab so ein Ehrgeiz, dass ich das mache. Ja, don't get confused now. Ah, das läuft nach einem, das läuft nach einem Muster. Was? Was wollte ich denn jetzt hier? Das überholt mich! Okay, genau halt nicht. Keine gute Idee, keine gute Idee. Keine gute Idee. Oh, okay, okay, okay. Bitte, bitte, bitte, bitte! Ich hab nach Mir geht's gut. <lacht> oh, der würde mich verfolgen. Oh, easy. Ich hab das Spiel durchgespielt. Ja, okay. reflex Reflexes. Ach komm. Okay, okay. Ich, ich hab's hin. Ich krieg das hin. Ja, Mann. Seht den King an. Seht, sieht mir in die Augen. Ja. Schaut ihr mir alle in die Augen. Oh mein Gott. Ich bin... Mmh. Ah. Ja. Ja! Oh mein Gott! Okay, Level Ich möchte das jetzt schon nicht machen. Okay. Ich denke, ich weiß nicht, ob es durchkomme. Ja, zweiten Try. Denke ich. Mm, äh, vielleicht auch nicht. nicht. Ja, ich denke, ich habe es. Ich habe es nicht. Wie habe ich es gerade bitte geschafft? Ich war gerade zweimal tot. Ich habe es fast... Ja. Wie soll ich jetzt bitte das schaffen? es äh. ah. warten? Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Okay, ich denke, das sollte ich sogar hinbekommen. Ja. Ja. Okay. Das ist doch auch einfach. Das ist auch einfach, habe ich. Ja. Okay, war gar nicht mal so schwer. Wir ja, haben nur 150 Tote. Was ist das? Ey, ich schwöre, ich hab ja schon keinen Bock mehr. Noch ekelhaft! Oh, ekelhaft, ekelhaft, das ist so ekelhaft! Okay, ich hab ich wieder abgenommen. Ich hab nur 157 Tote. Das ist alles eine Übung fürs letzte Level. Hoffe ich. Wenn ich am Ende des Spiels nichts bekomme, dann bin ich sauser Äh, dann bin ich sauser. Ah. Ah. Kennt ihr diesen einen Typen, der schon Meme ist? Als für Leute, die Speedrun? So ein Typ mit einer Facecam mega am Schwitzen, am Sweden. So fühle ich mich gerade. Oh, okay, ich gebe bei 200 Tode auf. Aha, auf einmal habe ich gedroht aufzuhören und auf einmal bin ich gut. Was soll das? Das gefällt mir absolut gar nicht. Bitte macht, dass es aufhört. Boom! Ich bin Tim! Mm. Yeah. This one is so hard, you'll never The Okay, wie mach ich das? Ich hatte fast alles. Ich hoffe, man kann gerade hören, wie ich in meine Tasten reinhaue. Das ist so schlimm. Ich... Warum? Ich hab da... Warum? An dieser Stelle habe ich einfach meine Kopfhörer abgenommen auf den Tisch geschmissen und bin einfach nach draußen gerannt. Ich werde erstmal wieder ein Video hochladen, wenn ich das geschafft habe. Also seid gespannt. Und somit bist du hoffentlich nicht so lange Zeit wieder. Tschüss.